Wir sind hier gerade an einer Stelle, wo man sagen kann, so wird die Welt aussehen, wenn es uns Menschen nicht mehr gibt. There On the bed above the sheets, no one's saying a word, but I can feel your heartbeat I stare into your eyes, and you into mine Lying perfectly still, like we are frozen in time I don't want this to be over Wishing that you were I think you should stay I think you should stay I want you to say That it's getting late I want you to stay I want you to stay. Wir sehen halt eben die Pflanzen, die äh, Gebäude dominieren und äh, wie die Gebäude nach und nach einstürzen. Aber richtig abgeschieden, wie da, wo ich gerade bin mit Manu. Das äh, sieht man auch nicht jeden Tag. Und dann ist ja alles so dermaßen einsturzgefährdet und man sieht halt eben, das ist das Ende. Don't want the And while survival, ich wollte sagen, die Menschheit lebt nicht mehr. Es ist einfach nur mega cool. Und kalt. Ja, wegen dem Wind, der ist ja. echt undankbar. Ich hoffe, man hört auch mich und auch Manu, ja. weil ab und zu ja. der Wind äh, in die Aufnahmen mit hineingrauscht hatte. Aber nichtsdestotrotz, sonst äh, schreibe ich das alles dort runter. Ja. Gut, ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank, wenn ihr euch das Video angeschaut habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich würde sagen dann erstmal Bye Bye. Ciao. <lacht> <lacht>